Videoantwort für dich. Es geht um unser Winter-Setup. Also ich habe das vom Joe Pepper Beast gelernt. Da bin ich richtig begeistert. Das gebe ich gerne immer wieder weiter. Einfach so eine Baumarktplane. Wir haben Ostwind, eisigen Ostwind. Die Sonne geht gleich unter, da ist also Westen. Dann rollt man die Plane aus, Und die Isomatte da rein. Hat das mit einem Seil oder mit einer Schnur, Paracot, was auch immer, an den Löchern zusammengenäht. So, hier hinten rumgeklappt. So, dann den Schlafsack rein. Ich habe dann zum Beispiel auf der Omaratur habe ich mir immer noch Blätter zusammengesucht. Das, damit es noch ein bisschen weicher und noch isolierter wird. So, und fertig ist das Bielock. Und da ich hier Knoten am Ende habe, kann das hier nicht durch. Da kann ich hier einfach nur zuziehen. Und ich mit, bin mit Kleidung reingegangen weil ich eben nur so eine dünne, dafür leichte Isomatte hatte. Ich habe vorher meine Unterwäsche getauscht, wo, wenn es ein bisschen verschwitzt war oder angeschlitzt war, und dann konnte ich mich hier hinein äh, Im Gegensatz zum normal aufgespannten Tag, das raschelt ganz arg. Und auf die Art und Weise konnte ein starker Wind sein, weil ich so flach auf der Erde bin, war das dann ganz... Äh, ich konnte ich gut schlafen. Ein weiterer Vorteil ist von dieser Baumarktplane, zum Beispiel, wenn jetzt wirklich Regenwetter wird, ich kann die Schuhe ans Fußende machen. Die Plane ist drei Meter lang, aber mein Setup ist nur zwei Meter lang, also ist hinten Platz für Gepäck, ähm, Rucksack und alles. Und wenn es nicht so regnet, aber nur Regengefahr ist, habe ich hier einen weichen einen Zweig eingefädelt und habe dann so einen Bogen gebaut etwa so dann ist Kondenswasser ab, abgegangen, aber ich war äh, noch geschützt. Und sobald dann äh, angefangen hat zu tröpfeln, das hat man auf der Bauerplan ziemlich gut, dann habe ich hier eingeklickt und das dann hier unten drunter geklappt und wieder zu. Ja, und am nächsten Morgen, da muss man sich halt auspillen und irgendwann auf einer Pause, wo es nicht regnet, muss man dann äh, natürlich alles durchtrocknen. Aber das ist ganz normal, wie bei jedem b ja, Und dann, äh, trocken, habe ich das hier in dem Sea to Summit 35 Liter Sack. Und wo es dann ganz kalt war, unter 6 Grad nachts, habe ich noch zusätzlich sowas angezogen. Und wie gesagt, Schicht Wolle, Wolle, Wolle, sag ich. Äh, Nierengurt aus Wolle, das aus Wolle, Unterwäsche aus Wolle, Jacke aus Wolle. Zwei Mützen übereinander und dann, wo es ganz kalt war, noch eine Kapuze oben drüber. Ja, das zu meinem schlaf up Bin ich budgetmäßig und taugt für alle Saison. Mit dabei habe ich dann noch äh, Weithalsflasche, die kommt in den Schlafsack rein. Näheres dazu bei Gesa. Ja, nee, also man braucht da nachts nicht raus und die ganze schöne Wärme rauslassen. Äh, Spiritus habe ich dabei für, für den Kocher. Und das kennt ihr ja alles von meinem Setup. Hier habe ich äh, mein Set gemacht. Einen Dosenkochtopf mit dem Trangia Set. Eine Tasse zum Trinken. Ähm, einen Baumtisch. Und halt ungefähr 2-2,5 zwei, Kilo Essen. Dabei sind zwei Dosen Thunfisch, Couscous und äh, also Sachen, äh, leckere Sachen. Ähm, Wasser würde ich zu Fuß nicht in Flaschen nehmen, sondern in einer Trinkblase. Sinne wünsche ich allen eine gute Nacht und bis dann mal wieder auf meinem Kanal. Tschüss, Inno.